Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten, herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den März 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und führe euch durch die Konstellationen des Monats. Bevor wir anfangen, noch ein Hinweis, es gibt auch diesmal wieder eine Verlosung. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, bleibt dran bis zum Ende des Videos. Für euch stehen in diesem Monat große Entwicklungen in Liebe und Partnerschaft an. Singles haben sehr romantische Begegnungssterne und können sich unsterblich verlieben. Fest liierte können gemeinsam mit ihrem Schatz zu neuen Höhenflügen starten. Voraussetzung dafür ist Vertrauen und wichtig ist auch die Bereitschaft, Neues auszuprobieren. Soweit erstmal der Überblick und jetzt kommen wir zum Erlebnishintergrund zu den langfristig wirkenden Transiten für die Jungfrauen. Da ist erstmal interessant, weiterhin noch bis Mai, Mondknoten in eurem Zeichen. Das sind dann diejenigen, die das Schild Seelenpartner auf der Stirn haben. Also ihr seid da begehrt, ihr vermittelt potenziellen Partnern das Gefühl, dass ihr der Richtige oder die Richtige seid. Das werdet ihr vielleicht auch erleben, wenn ihr sehr romantische Begegnungen habt. Und ich habe es ja schon mal gesagt, da dann bitte aber trotzdem warten und sich das erstmal anschauen, denn ähm, da kann auch jemand dabei sein, der vielleicht noch anderweitig gebunden ist und euch das zuerst nicht sagt. Also so eine gewisse Gefahr für Dreiecksbeziehungen ist da bei euch schon gegeben. Also ihr seid eben einfach auch heiß zur Zeit. <lacht> und gleichzeitig habt ihr nämlich auch ein Quadrat von der Lilith, also die steht im Quadrat zum Mondknoten, steht Anfang Schützen, damit im Quadrat zur Jungfrau Sonne. Was kann das nun bedeuten? Also Lilith, wenn sie in Spannung steht zur Sonne, kann alte weibliche Anteile hochbringen, die man vielleicht verdrängt hat, weil man sich als Frau oder auch schon als Mädchen irgendwie nicht geschätzt fühlte. Alles, Alle Themen, die mit der Entwicklung der inneren Göttin zu tun haben, konnte man die entwickeln, konnte die in einem strahlen oder wurde sie unterdrückt, die können jetzt zum Vorschein kommen. Und ähm, wenn die hochkommen, dann keine Angst, es, es, es gibt gute Methoden, um solche Dinge anzunehmen. Es ist ganz wichtig, dass man dann wirklich mit sich äh, ins Reine kommt und sagt, okay, das war damals so oder das habe ich damals getan, aber da wusste ich es eben nicht besser. Aber heute weiß ich es besser und es ist nie zu spät, der inneren Göttin zum Glanz zu verhelfen. Ist ja auch nicht immer so einfach, weil Lilith ist ja auch eine wilde, kratzbürstige Göttin und man kann die nicht einfach immer so ausleben in unserer wohlgeordneten Gesellschaft. Ne? Man muss am besten ist es, sie kreativ auszuleben. Und das Quadrat kommt hier aus dem vierten Haus, das bedeutet, es kann auch ein schwarzes Schaf in der Familie sein, was entweder wieder zurückkommt, auftaucht, oder jemand, der eben Probleme bereitet, oder wenn ihr Kinder habt, vielleicht eine aufsässige Teenager-Tochter, ne, da können eben diese Lilith-Kräfte sich zu Hause entfalten, in der Familie entfalten. Könnt ihr ja mal drüber nachdenken, was da für euch so gegeben ist und mir das auch hier gerne mal posten. Ich bin ja immer interessiert, auch wie sich die Konstellationen bei euch auswirken und wo es passt, wo es vielleicht auch nicht passt. Teilt mir das ruhig mit. Und das spüren diesen Monat, also beides, die, die, den Einfluss vom Mondknoten und die Lilith, beides zusammen spüren in diesem Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 23. und dem 31. August Geburtstag haben. Dann ist natürlich weiterhin sehr stark wirksam hier die Opposition zu Neptun in eurem Partnerzeichen. Wer den genau auf der Sonne stehen hat, kann sich also wirklich rettungslos verlieben und es ist sehr romantisch. Nicht unbedingt realistisch, aber erstmal sehr romantisch. Und ob es dann was Realistisches werden kann, das wird die Zeit zeigen. Das wird es zeigen, wenn ihr die betreffende Person näher kennengelernt habt. Unter diesem Transit, wenn ihr da jemanden Neues kennenlernt, würde ich dazu raten, denjenigen nicht gleich zu heiraten, sondern erstmal abzuwarten, bis der Kopf wieder ein bisschen kühler ist. Und das kann bei Neptun eine Weile dauern. Also ihr müsst euch da auf jeden Fall schon sehr, sehr sicher sein. Und diesen Transit spüren in diesem Monat. Besonders diejenigen, die zwischen dem 2. und 7. September Geburtstag haben. Dann haben wir noch Pluto, den faszinierenden, geheimnisvollen Herrscher des Skorpions. Also der steht im harmonischen Aspekt zur Jungfrau Sonne, sieht man hier, der blaue da. Und das kann Beziehungen, auch erotische Beziehungen zu mächtigen, einflussreichen Leuten mit sich bringen. Oder Leute, die in eurem Leben auch einen großen Einfluss haben, aber vielleicht auch Leute, die ein Geheimnis haben. Zum Glück steht es in Harmonie zu euch, also ihr könnt euch dadurch entwickeln, ihr könnt vielleicht auch dadurch selber zu Macht und Einfluss gelangen. Das habe ich bei vielen Jungfraugeborenen gesehen, dass die seit Neptun hier im Steinbock steht und damit gut für die Jungfrau wirklich auch zu großem Einfluss gekommen sind. Das ist also das Positive, aber auch hier gilt, wenn ihr so eine Beziehung anfangt zu jemandem, der euch vielleicht auch verheißt, dass ihr durch die Person ähm, weiterkommt ne, und auch zu Einfluss kommt, dann solltet ihr euch mit der Person genau darüber unterhalten, was wer will. Nicht, dass der hier noch eine versteckte Agenda hat. Das kann nämlich passieren bei Pluto. Ähm, sondern man sollte sich schon sehr offen darüber austauschen, wo man da gemeinsam hin will. Dann kann das sehr interessant sein. Und es kann auch bedeuten, dass ihr auch in erotischer Hinsicht ganz großartige Erlebnis, Erlebnisse habt. Und da kann man das auch gut vergleichen. Äh, Pluto ist ja so der... Der Fesselungskünstler unter den Planeten, also der steht eben so für fesselnde Leidenschaft in jeder Hinsicht. Und auch da gilt ja, wenn man was ausprobieren will, vielleicht sogar einen Fetisch ausprobieren will, dann funktioniert das nur, wenn beide genau miteinander sich darüber einigen, was sie wollen und wie weit sie gehen können. Und das gilt eben für euch sowohl in sexueller Hinsicht wie auch in persönlicher Hinsicht. Ihr müsst wissen, was ihr wollt, jeder muss wissen, was er will und wie weit ihr miteinander gehen wollt oder könnt. Und diesen Aspekt spüren besonders die Geburtstagskinder, Moment, wo habe ich es hier, Pluto, 9. bis 14. September. Die stehen also unter diesem Einfluss. Ja, und dann haben wir noch das Quadrat zu Saturn, immer noch, immer noch, immer noch, nur noch dieses Jahr, dann ist das ausgestanden. Das haben jetzt viele von euch schon auch langsam ein bisschen leid, weil das so anstrengend ist bringt also Anstrengungen mit sich erstmal grundsätzlich jeglicher Art. Man wird gefordert durch Verzögerungen, durch Behinderungen, durch besondere Aufgaben und man ist auch ständig gefordert, etwas zu tun, was man vielleicht gerade nicht will oder was einem die eigene Freiheit nimmt. Aber bei Saturn rate ich zu Geduld. Es lohnt sich immer, sich solchen Herausforderungen zu stellen und in einer Politik der kleinen Schritte diese zu meistern, diese Prüfungen, ne? das, das sind Prüfungen, die einem das Leben stellt. Ähm, denn wenn ihr die dann gemeistert habt, dann habt ihr lange was davon. Und wenn ihr wissen wollt für euch selber, hm, was könnte das sein, dann denkt mal zurück, was vor sieben Jahren war, weil Saturn immer in sieben Jahresschritten sich bewegt. Also ne? jedes, jedes siebte Jahr so ein Spannungsaspekt. Und dann erkennt ihr vielleicht, was das Thema ist. Für viele junge Frauen hat es mit Familie zu tun mit jemandem, um den man sich kümmern muss, vielleicht auch mit einem Partner, auch einem älteren Partner oder einem älteren Familienmitglied, was Ansprüche stellt. Saturn ist aber so Ansprüche. Quadrat können eben auch Ansprüche sein, die vielleicht nicht berechtigt sind. Und da seid ihr auch gefordert, eventuell Grenzen zu setzen, weil ihr ja immer so hilfsbereit seid und man euch so schnell Schuldgefühle einreden kann. Äh, achtet da einfach auch drauf, dass das nicht jemand unberechtigterweise tut und euch einspannt, obwohl er... Äh, obwohl ihr eigentlich durch seid mit der Beziehung. Ne? Das kann eben auch sein, dass man da vielleicht äh, eine schmerzliche, aber klare Grenze ziehen muss. Ich habe das auch nochmal ganz ausführlich in der kosmischen Schwingung diskutiert äh, für dieses Jahr. Die könnt ihr euch sonst auch noch mal angucken, wenn es euch interessiert. Betroffen sind jedenfalls von diesem Aspekt in diesem Monat die Geburtstagskinder, die zwischen dem 7. und 22. September Geburtstag haben. Ja, und dann ist ja noch ganz wichtig für euch die Sonnenfinsternis, die zeige ich euch jetzt hier mal am 26. Februar, der Neumond in den Fischen, in eurem Partnerzeichen und hier der Mondknoten, das seid ihr, die Jungfrauen. Und das ist eine sehr bedeutende Konstellation, denn sie spricht von einer Neuausrichtung in der Partnerschaft. Neumond ist ja Neuausrichtung, das ist bei euch im Partnerhaus. Aber hier, ihr habt ein gewichtiges Wörtchen mitzureden, weil der Mundknoten steht bei euch. Da geht's hin. Ihr seid diejenigen, die jetzt eigentlich sagen sollen, wo es lang geht. Deswegen seid da auch nicht zu schüchtern. Das, das, also das wird für viele ein Beziehungsthema sein, für andere kann es aber auch ein Geschäftspartnerschaftsthema sein. Ihr seid gefordert, euch darüber zu klar zu werden, was ihr wollt. Ihr müsst da eventuell auch eine Führung übernehmen, weil Fische ist ja auch oft so ein Zeichen, was nicht weiß, was es will, was ein bisschen unklar. Und die Jungfrau ist oft sehr klar mit dem, was sie will. Es sei denn, ihr habt den Neptun genau auf eurer Sonne. Das kann dann auch ein bisschen vernebelnd wirken. Aber wenn ihr wisst, was ihr wollt, könnt ihr da sehr große Hilfe in der Partnerschaft auch leisten, indem ihr dann mal die Führung übernehmt. Es geht also sehr stark auch um eure Interessen, um euren Seelenweg. Und der Partner ist jetzt mal gefordert, sich euch anzupassen. Ja? Also denkt da mal drüber nach, das ist das Thema von diesem Neumond. Und weil es eine Sonnenfinsternis ist, kann es bis zu einem Jahr wirken. Ist also ein langfristiger Aspekt für euch. Äh, denn vielleicht ändert ihr eben auch wirklich was ganz Wichtiges in eurer Partnerschaft. Oder ihr sagt endlich mal, was sich mal ändern muss. Und der Partner zieht vielleicht mit. Und ihr habt gar nicht damit gerechnet. Also ihr dürft euch jetzt mal durchsetzen. Okay, genau. Ja, dann fangen wir jetzt an mit den aktuellen Konstellationen. 1. März, auch lauter Planeten im Partnerhaus hier für euch in der Begegnung, ne? Neptun-Sonne. Also das ist die Begegnung eben vielleicht mit Künstlertypen oder inspirierende Begegnungen oder romantische, künstlerische. Und, diejenigen, und für diejenigen, für euch, die in fester Beziehung sind, deuten die Sterne an, dass es gut wäre, neue Wege zu gehen. Denn Venus und Mars, die stehen im Widder und damit für euch im Haus der festen Partnerschaften oder der, der, des Commitments, der Verpflichtung. Und da kommt jetzt viel neue Energie rein. Deswegen der Hinweis, ne? Festliierte sollten gemeinsam neue Wege gehen. Wenn ihr vielleicht unruhig seid oder irgendwas euch nicht gefällt, dann ist die Idee dahinter, dass ihr gemeinsam was Neues ausprobiert, wenn das Vertrauen dafür da ist. Genau. Dann habt ihr gleich zwei Top-Tage am 2. und 3. März. Da ist nämlich der Mond im Stier. Macht damit schöne Aspekte zur Jungfrausonne. Und auch zum Mondknoten. Also ist eine gute Zeit, Donnerstag der zweite und Freitag der dritte für euch. Ähm, für, sowohl für romantische Begegnungen als auch, um sich vielleicht darüber klar zu werden, was der interessante, geheimnisvolle hier, der Pluto, was der eigentlich von euch will. Vielleicht kann man da mal Pläne machen, wo es gemeinsam hingehen soll. Ja, dann haben wir den vierten, da wird die Venus eben rückläufig. Und für euch kann das auch heißen, dass vielleicht irgendwelche Abmachungen in Frage gestellt werden. Das kann also für Festliierte und Jungfrauen, die Verträge vielleicht haben oder Ehevertrag oder sowas, dann kann sowas vielleicht nochmal hochkommen oder da muss vielleicht was angepasst und geändert werden. Und wie gesagt, Festliierte, Neues ausprobieren, auch ruhig nochmal Rückschau nehmen und vielleicht kann es aber auch passieren, dass jemand aus der Vergangenheit kommt und euch beflirtet oder den Partner beflirtet und das bringt so eine Testsituation für euch. Aber wenn ihr euch vertrauen könnt, dann werdet ihr das als Anregung nehmen für eure Beziehung. Genau, dann ist der siebte auch gleich wieder ein Top-Tag und zwar für Singles. Habe ich mir da rausgesucht, genau. Denn der strahlt jetzt wieder auf euer Partnerhaus hier, der Mond im Krebs strahlt auf euer Partnerhaus, guter Aspekt hier zum Mondknoten auch, also zum Kennenlernen nochmal, äh, ein guter Aspekt, insofern für Singles halt besonders schön. Am 10., das ist sehr schön für euch, da wechselt ja der Mars, das Zeichen geht in den Stier, damit in einen förderlichen Aspekt für die sonne bringt Schaffenskraft, Lust, neue Pläne zu machen und wäre vielleicht auch ein guter Monat, um zu verreisen, weil... Vor allen Dingen, wenn ihr da mal was vorhattet und vielleicht keine Lust hattet, aber dann würdet ihr jetzt dann in den nächsten sechs Wochen, wenn der Mars hier durch den Stier läuft, den Schwung bekommen, mal vor die Tür zu gehen oder vielleicht auch sogar mal eine größere Reise zu unternehmen oder vielleicht auch eine Fortbildung anzufangen. Und das diesen günstigen Aspekt bemerken bis zum 24. März, besonders die Geborenen der ersten Dekade und bis zum 31. Mitte zweite Dekade und das geht dann im April natürlich noch weiter. Und wie gesagt, neuer Schwung für Reisen und Fortbildung. Dann der Vollmond. Ist für euch eigentlich auch ein Top-Tag, weil er ja wieder dieses Thema Beziehung anspricht und auch das, was der Neumond vorgibt. Und hier habt ihr den Mond in eurem Zeichen. Das heißt, vielleicht könnt ihr zu Vollmond schon eine Erkenntnis gewinnen. Wo soll es lang gehen? Wo möchtet ihr den Ton vorgeben? Wo, wo spürt ihr jetzt, dass ihr mit der Flagge vorangehen könnt? Und merkt vielleicht auch, dass der Partner euch auch folgen würde und folgen will. Und auch in festen Beziehungen ist ja diese Erneuerungsenergie drin. Also mal was Neues. Ne? Und was ist eure Rolle in der Partnerschaft? Genau. Am 13. wechselt ja dann der Merkur das Zeichen, geht von den Fischen in den Widder. Damit für euch ins Haus der festen Vereinbarung. Da könnt also jetzt auch nochmal hoch hergehen. Dinge werden angesprochen. Vielleicht auch Dinge, die, die ihr schon länger so da mal ansprechen wolltet. Gemeinsame Projekte werden angeschoben, geplant. Das, ist, das kann sehr spannend sein, wie gesagt, wenn ihr an einem Strang zieht und einander vertraut und eben einfach auch bereit seid, mal was Neues zu machen, neue Wege zu gehen. Dafür ist das gut. Dann haben wir den 18., den fand ich noch gut für euch, habe ich auch als Top-Tag rausgesucht. Und zwar für die Liierten, weil da eben auch wieder eine gute Verbindung herrscht, der Mond im Schützen einen guten Aspekt macht. Zur Venus, die bei euch im Haus der festen Vereinbarung steht, ist also, wenn ihr in fester Beziehung seid, ein guter Tag für euch. Und vor allen Dingen dann eben auch der Merkur, ne, der dann hier eine Verbindung mit der Venus eingeht. ist also sehr gut, um über gemeinsame Werte, Anschaffungen, gemeinsames Geld und sowas zu reden. Der 18. ist ein Samstag, aber ihr könnt natürlich auch was Nettes unternehmen und Liebesgeflüster betreiben. <lacht> okay, am 20. gesellt sich dann die Sonne noch dazu, auch wieder in eurem... 8. Haus, also auch da wieder Betonung der verpflichtenden Gemeinsamkeiten. Und wenn es da zur Krise kommen sollte, das 8. Haus ist auch das Haus der Krisen, dann kann sie euch eben noch stärker machen, wenn ihr das gemeinsam durchzieht. Die kritische Phase diesen Monat vom 24. an da kann es eben zu Konflikten ums Geld kommen, wenn der Partner, also der feste Partner hier mit Uranus-Überraschung plötzlich überraschend die Pläne ändert. Der Merkur, vielleicht sagt er dann fröhlich, oh, ich habe mir das überlegt und dann ähm, hat das aber Konsequenzen und finanzielle Konsequenzen auch. Ähm, ihr habt ja an sich Jupiter hier im Geldhaus noch bis Herbst stehen, das ist sehr, sehr angenehm. Für viele Jungfrauen schon viele finanzielle Vorteile gebracht, aber hier könnte eben der Partner plötzlich die Pläne ändern und dann müsst ihr gucken, hm, könnt ihr damit umgehen, da müsst ihr auf jeden Fall drüber reden. Ne? Und Vorsicht, auch wenn ihr in einer festen Partnerschaft seid, aber eine geheime Liebschaft habt, das wäre dieser Konflikt. Ne? Hier ist fester Partnerschaft und hier vielleicht der geheime Liebhaber, das könnte jetzt auffliegen, weil Merkur, Uranus, da ist man sehr spontan. Ja, da kann man spontan was sagen, was so ein Geheimnis auffliegen lässt. Es steht ja hier im Konflikt zum Pluto. Das alles kann also passieren zwischen dem 24. und dem 30. März. Passt da also bitte gut auf euch und eure Beziehung auf. Für, für Singles ist das natürlich nicht so problematisch, aber für sie kann es auch sein, dass sie vielleicht spontan was sagen, was äh, sie nicht offenbaren wollten. Aber das ist ja dann nicht, hat ja dann nicht so schlimme Konsequenzen. Genau, der Neumond am 28. findet nun auch hier statt. Also hier haben wir dann wieder den Hinweis, dass es darum geht, in fester Beziehung, also für diejenigen, die schon lange zusammen sind, neue Wege einzuschlagen. Und dann ist der Neumond halt immer eine gute Phase, um darüber zu meditieren, sich darüber klar zu werden. Vielleicht macht ihr das mal mit dem Partner zusammen, dass ihr mal ganz vertrauenvoll euch zusammensetzt und sagt, hey, wo, wo hast du denn das Gefühl, dass wir feststecken und einfach mal eine neue Richtung einschlagen müssen? Und das kann ja auch wirklich einfach nur sein, dass man was Neues beim Sex ausprobiert. Ja, Muss ja jetzt nicht gleich irgendwie eine Riesensache sein, aber irgendwas Schönes, Neues, was man vorher noch nicht gemacht hat. Denn das stellt dann diese ganzen Planeten hier zufrieden, die da alle stehen und euch dazu auffordern. Und die euch natürlich auch die Energie dafür liefern. Schließlich tritt dann am 31. der Merkur der geht dann aus dem Widder raus und geht in den Stier rein, steht damit dann in den nächsten Wochen förderlich für euch. Sehr schön, auch sehr wichtig, ist ja euer Herrscherplanet, das wird euch dann gefallen, dann kommt ihr zu guten Lösungen und neuen, interessanten Plänen. Ja, meine Lieben, soweit also die Konstellationen und wenn ihr mehr wissen wollt über euer Geburtshoroskop oder wo ihr vielleicht Planeten noch in kritischen Graden stehen habt, die jetzt auch was abkriegen von diesen Konstellationen, könnt ihr mich natürlich jederzeit fragen. Ich biete euch Beratungen und Workshops rund um euer Horoskop an. Alles darüber erfahrt ihr auf meiner Webseite, was ihr für Beratungspakete buchen könnt. Vielleicht auch, wenn ihr mich kurz anrufen wollt, dass ihr eine, äh, mit mir euch kurz verabredet über mein Kundentelefon zum Festnetzpreis und dann gebe ich euch die Hotline-Nummer, kann man auch über die Hotline telefonieren. Das könnt ihr euch aussuchen und wenn ihr euch für Astrologie interessiert und vielleicht fortgeschritten seid, hätte ich noch ein schönes Webinar im Angebot. Am 11. und 12. März gibt es als Teil meiner Astrologieausbildung den Kurs Synastrie und Kombindeutung und Fortgeschrittene können noch einsteigen. Ein Infowebinar gibt es dazu auch, das verlinke ich euch dann hier. Alle Infos gibt es sonst eben über meine Webseite, antonialangsdorf.com. Und vielleicht gewinnt ihr aber auch einfach in der Verlosung eine Beratung. Ich verlose nämlich wieder 15 Minuten, gerne auch mit einem weiteren Horoskop kurzer Partnervergleich und zum Kennenlernen, wie das so läuft mit mir. Also wenn ihr Lust habt, dann lasst mir doch hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und ich freue mich darauf. Weitere Links findet ihr hier unten in der Videobeschreibung, Hinweise, meine Telefonnummer und alles, was ihr braucht. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.